leidenschaft <lacht> was macht das wort leidenschaft mit dir was macht es mit mir ich werde zum beispiel ausgesprochen leidenschaftlich wenn meine technik nicht funktioniert dann werde ich rasend ja. und macht die technik noch mehr kaputt nachdem ich das jetzt schon ein paar mal zerlegt hat habe ich eigentlich die nase voll ich glaube ich nerv euch damit jedes mal beim anfang eines live videos ist egal es geht heute um leidenschaft das habe ich mir vorgenommen und ich hatte heute einen sehr leidenschaftlichen tag und ich bin auch gerade zu einer Gruppe äh, eingeladen worden, in der es um Leidenschaft geht. Ähm, und äh, gegebenenfalls verlinke ich euch die mal, wenn ihr Interesse daran habt. Es geht um Leidenschaft. Was macht Leidenschaft mit dir und wo kommt sie her? Äh, oder gibt sie überhaupt mit dir? Darf es sie geben? Äh, wofür hast du sie? Und solche Dinge, darum geht es gleich nach dem Trailer. Ja, genau. Herzlich willkommen in der Reihe Mensch. Ich bin die Steffi und äh, erzähle euch was übers Menschsein, als müsste man es erzählen, weil eigentlich kann man nicht darüber erzählen, man muss das tun. Und dann sind wir direkt im Thema. Menschsein tun. Wir glauben immer, dass wir in einem Terminkalender stecken, dass wir in Verpflichtung stecken, dass wir Verantwortung haben und dass alles stimmt und ist richtig, soweit wir das denn so wollen. Und äh, was wir noch alles wollen können, auf die Ideen kommen wir nicht, weil wir so sehr mit unserem Terminkalender beschäftigt sind, dass wir glauben, uns das nicht leisten zu können. Und wenn wir schon mal Zeit haben, dann schalten wir lieber den Fernseher ein oder sonst irgendwie was und dabei könnten wir leben. <lacht> Kannst du leben oder ist das gefährlich? <lacht> Wovon lebt die leidenschaft ja ist ein gefühl hm, das ist deutlich mehr als ein gefühl <lacht> ich habe ich habe bei dem begriff immer so szenen im kopf irgendwie es gab eine werbung früher für ich habe keine ahnung mehr für was aber die werbung ist mir im kopf geblieben da war so ein italienisches ehepaar was sich im wohnzimmer gegenseitig die teller an den kopf schmiss und hinterher zusammen im bett landete wow habe ich immer gedacht was für ein Feuer, geil. Sowas möchte ich auch gerne mal erleben und dann, genau, wenn ich in eine entsprechende Situation komme, dann höre ich lieber doch nicht, weil dann ist es doch lieber, oh Gott, oh Gott, kann ich das überhaupt und funktioniert das denn überhaupt noch bei mir und bin ich dann überhaupt, habe ich die Performance, ist mir das nicht zu aufregen, bin ich dem überhaupt gewachsen und also ein Blödsinn. Also ich glaube... Wenn wir zum Thema Leidenschaft zum Sex kommen, dann glaube ich, der fängt vor dem Bett ab und nicht im Bett. Ja, also du wirst dich kaum in, ins Bett legen und sagen, komm mal her, Schatz, leg dich mal hin und dann ist gut. Ähm, so, lass uns jetzt mal leidenschaftlich werden. <lacht> Bitte, was war das denn? <lacht> Entweder du bist es vorher oder du bist es gar nicht. Glaube ich. Vielleicht habe ich Unrecht, aber das ist so mein Gefühl. Also, was ist denn eine Beziehung? Genau, meine, an, manche nehmen es wörtlich, es gibt A-Ziehungen und B-Ziehungen und ich bin meistens in der B-Ziehung. Zweite Wahl. Nein. Was ist eine Beziehung? Das heißt, es zieht was. Und zwar hin und her. Und wer das nicht genießen kann, der verlässt den Raum wo es aufhört, der wo es, wo es eigentlich überhaupt richtig Spaß zu machen, also der verlässt den Raum der Freude in einer Beziehung. Wir wünschen uns immer, dass ähm, Beziehung all unsere Missklänge unseres Lebens wieder auffangen soll, Oh endlich zu Hause, endlich mal ausspannen, ja, das kann natürlich auch sein, aber vielleicht wäre ja die Aufregung deines Lebens fast langweilig, wenn du wirklich eine Beziehung hättest, die dich oh, herausfordert, wo <lacht> du sagst ja, okay, ist so anstrengend, hm. schade eigentlich, ja dann, nein, ich denke jetzt was, aber das ich euch jetzt gerade mal nicht zu, dann hast du aber zumindest dieses Erlebnis nicht und ich ähm, wünsche euch Leidenschaft. Und jetzt würde ich Leiden nicht immer als was Negatives, sondern Leiden ist und vor sich hin dröhnen und es oh, ist so anstrengend und mühsam. Nein, Leidenschaft, das heißt, es ist Schmerz drin, aber aus dem Schmerz kommt eben auch die Dynamik. Das heißt nicht, dass wir uns wehtun, sondern dass wir bereit sind, diesen Schmerz in uns aufzunehmen und aufsteigen zu lassen und zu sagen, ja. Okay, das hat etwas mit einer hohen Emotionalität zu tun. Und die meisten von uns leben ein Leben, in dem sie gerade dieser Emotionalität nicht gewachsen sind. Schade eigentlich. Aber gut, man kann das ändern, man muss das nicht ändern. Und wenn du sagst, das mit der Leidenschaft ist zwar eine nette Idee, aber nichts für mich. Und schon gar nicht für mich und meinen Partner, weil das würde mein Partner oder meine Partnerin nie mitmachen. Ja, kann sein. Genau, und deswegen probierst du es am besten nie aus, ne? Ach, Schatz, lass uns doch mal. Ach, ganz ehrlich, weißt du, wir machen das jetzt schon so lange. Wir, ja, man kann drüber sprechen, muss man natürlich nicht. Aber was willst du? Willst du Leidenschaft? Ja? Hast du das noch so im Kopf, diesen, diesen Liebesfilm, wo er sie am Ende in den Arm nimmt und sie in seinen Armen versinkt und zerschmilzt, weil weil es intensiv war? Okay, diese Träume haben wir in Filmen und haben wir in Filmen und dann können wir noch einen Liebesfilm gucken und dann machen wir nochmal so Co-Leidenschaft, ja, ich nehme so ein bisschen an eurer Leidenschaft teil, in meinem Leben findet sie leider nicht statt weil das liegt an meinem Partner, an meinem Haus, an meinem Segelboot, an meinem Auto, an meinem Job, keine Ahnung. Klar, entschuldige dich, genau. Und am Ende deines Lebens sagst du, Entschuldigung bitte, ich hatte keine Zeit für wirkliche Leidenschaft, muss vielleicht die nächste Inkarnation herhalten. Oder du sagst, scheiß drauf, was ich später machen kann, kann ich auch jetzt tun. Es gibt dieses schöne alte Sprichwort, was du heute kannst besorgen, na, wisst ihr, wie es weitergeht? <lacht> genau. Und das ist intensiv. Wow! Genau, wir kennen das nur bei der Pflichterfüllung. Ne? Wenn du heute noch die Steuererklärung machen kannst, dann gib sie heute ab. Genau, sonst kannst du auch morgen machen oder kannst du mal weiter verschieben. Gilt nicht nur für die, Pflicht, für, für die Pflichten, das gilt eben für alles. So. Und wenn wir leidenschaftlich sein wollen, dann müssen wir lernen, mit intensiven Emotionen umzugehen. Und wenn du das nicht kannst, ist das kein Beinbruch, weil das kannst du lernen. Lernen, ja, hast du richtig verstanden. Man kann nicht nur lesen, schreiben, rechnen lernen, man kann auch lernen, Emotionen auszuhalten, Emotionen zu verteilen, mit Emotionen zu spielen, Lust an Emotionen zu haben, sie zu fühlen, ich glaube, da fängt das Leben überhaupt erst an. Ja, wenn du rausgehst und spürst, wie die Luft anfängt, die Bäume durcheinander zu wirbeln, wenn es draußen stürmt. Ach, da könnte meine Frisur kaputt gehen. Ja klar, auch das. Aber es kann dich auch durchzotteln und du spürst, wie du teilnimmst, wie du Teil bist von diesem Universum, an dem alles vibriert und alles, alles etwas will und werden will. Genau, und dazu lade ich dich heute ein. Der Einstieg in ein intensiv emotionales Leben. Wow. <lacht> es kann auch intensiv sein, wenn die Technik nicht funktioniert, und es kann auch intensiv sein, wenn du guten Sex hast. Und es kann auch intensiv sein, wenn du draußen bist und dich in den Sturm stellst. Und es kann intensiv sein, wenn du neben deinem Kind stehst, wenn es gerade dabei ist, etwas, sich für etwas zu begeistern. Und Du spürst, wie die Begeisterung in dir auftürmt sich. Und du denkst, wow, wäre ich doch noch mal Kind. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Du kannst es genau jetzt tun. Steig ein. Mach's. Ja, Du hast sieben wundervolle Emotionen. Sieben wundervolle Werkzeuge, mit denen du Unglaubliches machen kannst, wenn du das übst. Im natürlichen Leben üben wir das automatisch. Also wären wir noch in der Höhle geboren und würden unser Leben draußen zwischen Tieren und Pflanzen gestalten, würden wir es automatisch hinkriegen und mitkriegen und wir wären voll drin. Genau, aber wir wachsen auf in Wohnungen mit Wänden und mit dem Abschluss von ihm draußen. Und jetzt haben wir auch noch zwei Jahre hinter uns, wo wir uns nicht mal näher als anderthalb Meter kommen dürfen. Tja, Emotionen abgeschaltet, leben aus. Genau, und das finden wir in Ordnung, weil das ist ja sehr rücksichtsvoll. <lacht> ja, super, haha, <lacht> genau. Ich, dies ist hier ein offizieller Aufruf zur Rücksichtslosigkeit. Warum? Weil, wenn du etwas rücksichtsloser lebst, bist du in der Lage, das Leben, dein Leben bunter zu machen und auch das Leben deiner Mitmenschen bunter zu machen. Ja, sie haben nicht zugestimmt. Und du hast sie vorher nicht gefragt, aber du wurdest vorher auch nicht gefragt, als du Masken aufsetzen solltest, hast du auch gemacht. Also, wenn wir es den Menschen zubieten können, zumuten können, sich Masken aufzusetzen, dann können wir ihnen auch zumuten, die jetzt mal wieder abzunehmen und zu sagen, hey, komm, wir nehmen am Leben teil und wir haben jetzt Spaß und wir kosten das aus und wir fühlen es und manchmal tut es weh, aber scheiß drauf. Genau. Das ist die Gangart, die wir in unseren Kursen fahren. Und wenn das zu doll ist, ist für dich, ist es zu doll, ist auch okay. Aber das ist das, worum es geht. Fühlen lernen. Was bringt mich in eine tiefe, große, weite Freude? Wo ich einfach erstrahle und sage, ah, oh, ist das gut. Oder was bringt mich an einen richtig saftigen, deftigen Widerstand, sagen, leck mich am Arsch. Du kannst mich mal. Oder fährst du völlig aus in Erstaunen und sagen, ah, wow, genau, das ist anders als die Flatline, merkst du, genau, darum geht's. darum geht es bei NIT, darum geht es bei Menschsein und ich werde hier nachher unter dem Video einen, einen Link reinstellen ähm, und da kannst du dann dir den Flyer für den nächsten Kurs hier im Osten von Hamburg anschauen. Und natürlich buchen. Genau. Hier bei mir. Da wird's leidenschaftlich. Da wird es relevant. Da wird es lebendig. Okay. Wir sehen uns. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Und schwupp. Okay, wie manifestiere ich